Woher kommen eigentlich all die ganzen Tauben, die mit uns in den Städten leben? Stadttauben? Nicht zu verwechseln mit Ringeltauben, sind ausgewilderte Brieftauben. Also eigentlich Haustiere, die von den Felsentauben abstammen. Stadttauben paaren sich fürs Leben. Und wie ihre Vorfahren sind sie Höhlenbrüter. Das heißt, sie nisten in kleinen Nischen zwischen Steinen. Sie sind deshalb auf unsere Häuser zum Überleben angewiesen. Sie können in einem Jahr bis zu sechs Gelege ausbrüten. Und das müssen sie auch, denn nur eins von zehn Jungen überlebt das erste Lebensjahr. Statt Tauben ernähren sich von Gräsern und Sämereien. Am liebsten essen sie aber einfach das, was wir Menschen so fallen lassen. Viele sagen deshalb den Tauben nach, dass ihr Kot aufgrund des ganzen Fastfoods sogar besonders ätzend ist und Fassaden zerstören kann. Ob das aber stimmt, ist umstritten. Schön ist er auf jeden Fall nicht, da sind wir uns einig. Die Beziehung zwischen uns und den Tauben muss sich ändern. Aber wie? Wir könnten ja alle Tauben zu Haustieren machen. Eine schnelle grobe Rechnung ergibt, dass jeder 110. Haushalt ein Taubenpaar aufnehmen müsste, um die Stadttauben aus den Städten zu verbannen. Die neuen Taubenbesitzer müssten zuerst mal zum Tierarzt, da ein Großteil der Tauben krank ist. Die Tauben sind auch nicht handsam und würden wahrscheinlich große Angst haben, ständig so nah bei den Menschen zu sein. Sicherlich vermissen sie auch ihren Freiflug. Und so würden sie sich bei der nächsten Gelegenheit befreien und wieder in die Städte ziehen. Wir könnten ja alle Tauben zurück zu den Felsentauben bringen. Wir könnten alle Tauben fangen, sie in Container stecken und dann mit LKWs zurück zu ihren Vorfahren zu den Felsen bringen. Nach einem herzerwärmenden Wiedersehen würden aber schnell Probleme auftreten. Die Stadttauben tragen viele Krankheiten mit sich, gegen die die Felsentauben gar nicht immun sind. Es würde zu Panik und zu Streitereien kommen. Die Stadttauben würden sich wahrscheinlich wieder aufmachen und mit ihrer Super-Orientierung zurück nach Hause reisen. Wir könnten doch die Tauben wieder nützlich machen. Wir könnten doch in der Stadt ein Brieftaubennetzwerk aufbauen, das den Stadttauben wieder einen Nutzen gibt. In Taubenschlägen werden die Tauben umsorgt und ihre Ernährung wird geregelt, sodass sie gesünder werden. Ihre Eier könnten dann gesammelt und zum Verzehr verkauft werden. Dann wird ein Brieftaubenamt eröffnet, das die Tauben trainiert, Briefe in der Stadt zu verteilen. Und ihr Code könnte gesammelt und als Dünger weitergenutzt werden. Die Tauben könnten sich aber ausgenutzt fühlen. Sie könnten Proteste starten für bessere Arbeitsbedingungen, streiken und letztendlich alle kündigen. Wir könnten doch die Stadt taubengerechter gestalten. Es ist sehr schwer, das Verhalten der Tauben oder alle Tauben an sich zu verändern. Was wir aber ändern können, ist unsere Einstellung zu ihnen und unseren gemeinsamen Lebensraum. Wir könnten kleine Grünflächen wie Kreisel und ungenutzte Dächer taubengerecht umgestalten. Sie hätten dort Möglichkeiten zu nisten, sich gesundes Futter zu suchen, und das Ganze könnte schön aussehen und es hilft, den Taubenkot von den Gebäuden fernzuhalten und die Ernährung und die Gesundheit der Tauben zu kontrollieren. Wir würden dann nicht so viel von ihnen erwarten und sie zu nichts zwingen, sondern sie nur einladen, mit uns zu leben.